Hey Leute, hier ist wieder euer Rookie und willkommen zu unserem Livestream zu Apex. Machen wir zur Zeit öfters mal die Woche. Heute ist es wieder soweit. Wie ihr es vielleicht auch schon gehört habt, nächste Woche am 13.8. kommt ein neuer Solo-Modus. Für begrenzte Zeit erstmal. Wahrscheinlich wollen sie erstmal testen, wie er so angenommen wird, wie es so klappt, wie es Balancing so wird mit den einzelnen verschiedenen Charakteren und... Sämtliche Wege. Sie führen alle zum selben Ort. Gute Leistungen erbringen Na dann... Ich darf vorstellen, euer Zeigen wir uns an null Zuschauern mal was. Die schreien schon alle nach einem Sieg. Die schreien schon alle nach einem Sieg. Ein mhm. gut. <lacht> Geh hier entlang. Sehr. Wow. Der Herr hat vielleicht schon wieder. Und die Wir kommen hier rein, der neunundneunzig okay. wohl. Uns unser Mädchen bitte unterstützen. Wir sind nicht alle im Ring, wir sind unsere Umgebung. Hier schon irgendwo Mirage. Achtung! Da Stehe ich stehe jetzt noch einmal da. Kommt da einer gerade aus dem Haus. mit Ziel! in der Ecke steht er. blöder made mir voll dazwischen Der und ich habe keine Waffe, die dazu passt. So, das sieht doch mal besser aus hier. Schaut. mir Ich hier eine Anpassung. Ich Cooles werde ich zurechtkommen. Hier oben waren sie auch schon. Oh, da war irgendwo Unterbrechermunition. Ich sich schon ein anderer gecached hat. Ich habe hier eine Anpassung. Turbo ich habe unsere nächste Ringposition gefunden. Seht auf eure Karten. Benutzer Haken. Hier ist eine Option. Oh, ja, sich die Unterbrecher mit ihm cached. Oh, ist doch alles kacke hier, die Waffen. Also, ich. Hier ist ein Schrotflintenverschluss. Stufe 2. Mir die Unterbrechermunition geben. Kehrpaket ist unterwegs. Ich brauche eine Anpassung. Achtet auf den neuen so, hier eine gescheite Waffe, wenn man entsteht. Oh, ein Lilla-Schild. Ich suche gerade das eine Haus hier noch, dann komme ich. Eine 301. Ich will doch nur eine 301. So, so, Ab geht's. Das nicht ja, das gleiche bei mir. Hat ja nichts zum Heilen. Das sind wir zurückziehen und heilen. Anstatt da mitten auf der Fläche rumzustehen. Drüben schießt noch was. Wir sollten hier weg. Es gibt eine wir eher zwei Seiten angegriffen werden. Bin ich da nicht so der Fan von. Ich gönne meinen Schilden eine Auslauf. Dann muss er was sagen, wenn er nichts hat. Vielleicht gibt's da lang was Gutes. Ich brauche Schilder. Noch jetzt. Will der aber früher ein? Komm, irgendwo eine 301. Mehr will ich doch gar nicht. Hier ist eine Schildzelle. Ich repariere mich selbst. brauche ich. Der Kellspitzenreiter wurde eliminiert. Hier ist Energiemunition. Nichts Gescheites hier. Hier waren schon welche. Brauche einen Moment, um meine Schilder auf. Ich brauche Schilder. Dann ring schließen sich Für die Seilrutsche. Liefere Kehrpaket aus. Okay. Da kommt ja. ein Kehrpaket. Ich liebe Beute. Wo ist denn Zeit? Trüb. Ja, dann, dann gehen wir Okay. Ist lang was Gutes. Ja. Nachladen. Feind eliminiert. Ich kann. Ich kann. Ich kann. Splittergranate. kann. Ich Feind am Boden. Ich lade nach. Muss Ich Schilder aufladen. Ach komm, scheiße. Ein Schuss. Nehmen wir diesen Weg. Ich lade nach. Ich habe einen Weg erledigt. Wird nicht wehtun. Sehr schön. Schilder aufladen. Auch eine Anpassung. Choke. Lade. So, Keine gescheite Waffe. Oh, schön. 301. Da läuft es. Repariere. Lade meine Schilder kleine Munition. brauche leichte Munition. Hier ist eine Schildzelle. Lass es. Repariere. Über ja, mach hier ja leichte Munition. Na oh, schön. Ja, ist schon geludet aber irgendwie. Hier ist leichte Munition. Na ja, ja. oh, schön. Äh, was schmeißt denn der Kerl? waren denn Gegner jetzt? Da unten oder was? Achtung! Herr Paket kommt. Feindkontakt. Luftangriff. Da Was sind die Gegner denn, die den Luftangriff jetzt gemacht haben? Sie haben dich im Keine Ahnung. Okay. Ich muss erstmal genau da hin zurückziehen. Ich Aufs Dach hier. Ich gönne meinen Schilden eine Checken wir, ob wir die sehen. Okay, bei ihm e irgendwo. Goldenes Schild. Nur wir sind übrig. Splittergranate unterwegs. Splittergranate unterwegs. Splittergranate unterwegs. Splittergranate unterwegs. Hat die Schnatze, Junge. Unten in dem Container ist noch einer. Unter dir kommt einer der leckt wie Sau, ey, er beamt sich komplett. Direkt unter dir. Ey, es geht doch nicht. Und den kann schon nicht spielen. So wie der leckt. Oh, der hat gar nichts mehr. Der hat gar nichts mehr. Oben zwischen den zwei Containern hockt da. Dann sie jetzt vermutlich. Wenn du hin kannst, geh hin und finish ihn. Boah, ich hab denen ihre Schilde schon so oft runtergeschossen. Jetzt geht mir langsam die Munition aus. unter Beschuss bei mir sind wir Ja, hinter mir auch unter mir irgendwo oh. mit dem haus glaube ich unten drin habe ich was bewegen sehen und rüber mit der seilrutsche Wir müssen zum Ringen Hast ist ein neues Seilrutsche? Ja, schön. Er stirbt an der Zone. sind denn die Gegner, weißt du das? Da oben wo hier oben. Irgendwo über mir? Oh Scheiße. Ist oh, immer noch mal oben. Ja, ich höre ihn. Ja, direkt über mir ist so. er. Ja. Ab innen. Wo ist das andere Squad noch? Die anderen, wo, Die anderen wo ich glaube ich, hier auch irgendwo. Ich bin auch bei uns. Ich gönne meinen Schilden eine Aufladung. Hasenverschiebung. Wir haben nicht gesichtet. Wir auf Stehe unter Beschuss. Aktuell in Bewegung. Wir sind schon drin ich bin hinter dir. Ach ja. Ich Schild in eine Kommen sie. Blau Schild. Schön. Ja. Doch. Schön, sehr schön. Sehr schön. Ihr seid die Apex Champions.